Die tiefe Ruine wurde freigeschaltet, doch wir werden sie erstmal nicht betreten. Zumal es 99 jetzt die maximale Anzahl an Ebenen beinhaltet und ich sowieso ganz andere Pläne heute hatte. Den Heulwald, ich weiß gar nicht mehr von welcher Story der war. Wir haben aber hier übrigens auch noch vier weitere Orte, die wir auch noch erkunden wollen. Wir haben noch sehr viel vor. Ähm, allerdings hatte ich heute vor, diese Versus-Schilder wegzumachen in den nächsten Folgen. Erstmal die Versus-Schilder, dann äh, das, was Neues, und dann das mit dem Los. Weil das mit dem Los sind so gesehen die wichtigen Sachen. Aber ich habe Bock auf Versus. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Zapdos. Der war ja der einfachste bisher. Ähm, können wir ja alle eigentlich rekrutieren? Steht das da, welche man... Und welche nicht. Ich hoffe mal. Da auf jeden Fall ein Vorteil. wo oh, wollen wir mit zoptos anfangen und mit Laverdos? dos macht vielleicht mehr Sinn. Da wir Kyogre im Team haben. Mm. Allerdings haben wir dieser flor und ich weiß nicht. Und Fußball, äh Ich würde sagen, wir fangen einfach trotzdem mal mit dem Donnerberg an. Ich bin nämlich gute Dinge, dass wir das schaffen können. So, Meter groß. Ich möchte dieses Mal mit kyogre anfangen wenn wir letzte folge bekommen haben guckt ihn euch an also wenn der nicht krass ist dann weiß ich auch nicht ähm, ich möchte gerne ein item geben kyogre zum beispiel in kraft Okay. level 40 pikachu muss auch mal level 40 werden und dann würde ich sagen auf zu zapdos vielleicht können wir ihn auch rekrutieren Wer weiß! Wir werden sehen! Im Donnerberg! Und da sind wir! Und ich kann dich nicht wegschieben? Doch! Oh Gott, Kiyo ist mega groß! Ich find's so lustig, so ein riesengroßer, äh, Frosch! dann so, äh, noch so ein großer Wal und dann so eine kleine maus so ein kleines pikachu das ist schon lustig du, du, du, du, du, du, du. wir sind ja alle so schwach wir können alle nichts Komm, da schnell hin vielleicht kaufen wir in dieser folge sogar noch lavados und arctos das wäre zumindest nice alle drei in eine folge zu packen ich meine es würde von der zeit her denke ich mal gehen Wüsste zumindest nicht, was dagegen sprechen würde. Was ist denn dieser hellblaue Punkt da rechts? Hm, da gehen wir mal hin. Was ist denn hier? Oh, das war ein Klient, der wurde mir ein an wenig angezeigt und ich habe eh nicht geguckt, welche Klienten es hier gibt. Naja, dann habe ich das jetzt zumindest gecheckt. Okay, so, nein. Der Regen kommt, soweit ich weiß, von Kyogre. Das ist die Fähigkeit von Kyogre. Können wir Kyogre eigentlich auf ein Primal-Vision geben? Das ist eine mega Entwicklung. Wäre cool, aber ich wüsste ja jetzt nicht, wie das gehen sollte. Wie lange ging der Donnerberg? Ich glaube, 13 Dinger oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ist zu lange her. Gehen wir mal nach unten. Oh, hi! Bam! Auf Damioplex Plex! Und da ist es down. Lass mal einen Push. Nice, nehmen die ganzen Items auf. Was war denn das für ein Item? Ein Konfusionszweig. Die nehme ich doch gerne mit, du. Bam! Ach, komm. Du. Giffa fehlt. Als ob Aquawelle. Okay, egal. Äh, gehen wir mal nach oben. Vielleicht haben wir oben mehr Glück ist Zumindest Geld. Das können wir zumindest mal schnell schnappen. Weiter geht's. Hey dann hier, Plex. Wie geht es dir denn so? Anscheinend nicht mehr so gut. Ich will mal mit Kyogre spielen. Oh Gott. Bam! Idisai! Kyogre! Bam! Oh! Bisa Floor! Level 42. Das sind wir. Nicht schlecht, mein Level ist gestiegen. Oh yeah, Bisa Floor. Du bist so cool. So. Pikachu bist auch noch bald cool. Noch bist du noch kein... Also noch bist du kein Raichu. Aber wir werden dir noch Evolutionssteine geben. Und nach... Raichu werden wir uns an eine Magnetzone holen, Leute. Und danach mal schauen, mal schauen, was so passiert mit unserem Team. <lacht> Wie sich Pan hier so, so dreht. Wie lustig. So, jetzt geht's doch Small, Okay, dann so. wir mal das, den Schall damit. Ist bestimmt gut. Hey, was willst du? Bam! Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Oh, nice. Das ist doch toll. Du, du, du, zum. Ich kann aber nicht versprechen, dass Kyore für, für, für immer unser Team bleibt. Ich glaube, ich werde nämlich demnächst auch wieder zurückwechseln zu Magneton. Das ist ja unser eigentliches Team. Ja, unser eigentlicher Teammate, unser eigentlicher Teampartner. Was nochmal So, E7. Willkommen Zapdos näher. Oh, ein Hopsboss. Na, ich, ich sag mal nein. Sorry. Aber wie gesagt, wir sind Äpfel sehr wichtig. Die waren schon immer selten. Was heißt selten? Die waren schon immer wertvoll, die Äpfel. Und ich möchte keine ausgeben. Vor allem ist hier auch ähnlich die Trippe. Schon irgendwie interessant, so mit Kyure zu spielen. Muss ich sagen. Ich finde es auch cool, dass man die jetzt automatisch freischaltet. Oder zumindest Kyore. Ich weiß nicht, wie es bei der anderen ist. Also ich weiß es schon, aber ich sag's euch nicht. Auf jeden Fall kann man Kyore, wenn man ihn einmal besiegt hat, dann sofort freischalten. Das finde ich echt cool. Dass sie dafür dann die Bosskämpfe viel schwerer gemacht haben als früher. Denn früher war die echt witzlos gefühlt. Die waren so einfach. Ähm, dafür war es aber dann umso schwerer, die dann zu rekrutieren. Die Boss, äh die Bösse. Außerdem haben wir ja immer noch keinen Freundesschal. Den brauchen wir noch dringend. Oh, Skorgler. Äh, ja. Ich sag ja. Okay. Komm mal her. So, Quickel ist damit auch gerettet. Wir kriegen daher später ganz viele Punkte. Wir haben ja erst den Bronzerang, deshalb wäre das schon sinnvoll, wenn wir endlich mal den. Silberrang bekommen würden Das würde mich persönlich zumindest sehr freuen Ach, Komm, Schlaf nicht ein, ja Komm her Bam. Ich muss schon sagen mit Kyros ist echt chillig Aber es lag irgendwie etwas rum, ich weiß nicht woran es liegt und ich habe auch gesehen Das hat mal irgendwer in so einem stream gemacht, das habe ich mal gesehen man kann irgendwie in den Einstellungen das mit dem Laufen ändern Tempo schnell das müsste es gewesen sein vorgenommen werden ja ist man jetzt einfach so ah okay aber ja, bewegt sich jetzt schnell okay das ist cool jetzt brauche ich ja nicht mehr Speeden dann benutze ich das jetzt glaube ich immer ich hoffe euch stört das nicht wenn ich auf Speed mache weil ich bin das einfach von früher gewohnt, dass ich einfach B gedrückt halte und dann so schnell bin, in jedem Spiel eigentlich gefühlt. Deshalb also ist es echt schön, dass man das hier auch äh, noch hat. Weil ich mag dieses Neue nicht, weil man stoppt irgendwie gefühlt nach allen paar Schritten und das mag ich einfach nicht. Ich will schon, dass es flüssig läuft, wie schnell ich mich bewege. Deshalb äh, werde ich wahrscheinlich so ein wenig spielen, wie es mir halt gefällt. gut, dass mir noch eingefallen ist. Wie gesagt, ich habe das letztens halt in so einem Stream gesehen. Von so einem Speedrunner. Das Spiel wird auch speedrun Und. Ja. Ich brauche tatsächlich etwas länger. Ich brauchte tatsächlich etwas länger für das Sch für die Hauptstory. Als andere. Andere Leute waren damit schneller fertig. Komm, ich bin mal wieder mit Bisa Knoss. Äh, Bisa Floor, meine ich. Sorry. habe ich mich vertan. Aber das ist etwas seltsam, wenn ich so schnell bin. Das ist so ungewohnt. Jetzt wage ich es auf einmal doch nicht mehr. Was ist los mit mir? Ich meine, guckt dich das an. Zack, zack, zack, zack, zack. Ich weiß nicht. Ich lasse das, glaube ich, erstmal so. Mal gucken, wie es mir gefällt. Ansonsten kann ich es ja noch umändern. umändern. So, Pfiffchen. Du bist damit auch gerettet. Dann hatte ich viele Aufträge. Das ist gut, dass wir jetzt alle lösen. Weil ich mag es nicht, Aufträge äh, sausen zu lassen. Deshalb ist das schon sinnvoll. So, aber wo ist denn jetzt hier bitte der Ausgang? Ach, geht mal aus der Seite. Mhm. Tschüss! Bam! Zack, du bist auch tot. Perfekt. Ja, Kyogre, das machst du. Easy. So, hier unten, Bitte. Treppe. Yes. Komm, Push. Ein Steinchen. Und weiter geht's. Was? In diesem Dungeon gibt es nichts mehr zu erledigen. Möchtest du ihn verlassen? Nein. Ich möchte weitergehen, ja. Hm? Okay. So, Donnerberggipfel. Wir sind fast da. Dann kommt die Musik. Wenn diese kommt, dann ist das meine Lieblingsstelle vom Lied. Vom Gipfellied, Bam. Geht, glaub ich glaube, ich mache das erstmal wieder aus. ist cool. Aber wir auf Standards ähm dungeonkarte lass mal groß. Raster, keine Ahnung. Ach ne, das das mal aus. Was haben wir hier? Zielausrichtung High Items automatisch verwenden. Äh. Aha. Okay. Ja gut. Ich glaube, das lassen wir erstmal mal so. Ich mach's doch erstmal aus. Weil ich weiß, bin mir nicht sicher, ob es mir gefällt. <lacht> ich bin das trotzdem von früher gewohnt. So, alles nass wegen Kiore. Passt. Haut mal schön ab. So, ich bin gespannt auf den Bosskampf! Ihr seid also zurück, was? Ich sehe, ihr habt seit unserer letzten Begegnung fleißig trainiert. Darauf wird es reichen, um mich zu besiegen? Zeig mir, was sie kennt! Alles ah, klar, Zopdos! Das, das. Du, du, du, du, du. das mache ich doch gerne! Ich habe keine Angst vor dir! Du hast eh keine Mega-Entwicklung, du kannst nichts. Oh! Du kannst sehr viel Schaden machen. Das kannst du schon. Komm, ich heile mich kurz. Synthese. Okay, Kikyore macht den ganzen yes! Damage. Wollte ich sagen. Oh mein Gott, das ist perfekt. Nach ran. Kann ich nicht nach ran? Egal, dann gleich einfach an. Bam. Aber wir sind schon so nah ran wie es geht. Okay. Pikachu macht irgendwie nichts. Aber gut, Pikachu kann ja auch nichts machen in diesem Kampf. Nein, wir sterben. No! Das ist die Drache. Oh, Was macht doch Damage? Wir setzen mein Item ein. Was habe ich denn so? Dürfte ich bitte kurz sortieren? Äh, Konvusionszweig. Die sind sehr gut. Nice, greif an! Bam! Okay, macht nicht viel. Was kriegen wir denn? Ah, nicht mehr für, für, für äh, Verwirrt, was immer. Ich merke gerade, Zapdos ist sehr effektiv gegen Kyogre. Warum ist mir das nicht vorhin fallen? Naja, egal. Wir machen trotzdem sehr viel Damage. Äh, ja, kannst mich gerne heilen. Ist okay. Oh, wow. Zapdos bist echt stark, ne? Bam! Zack. Oh, oh. I am dead. Ne, wir heilen uns nicht. So, Kyogre. okay wir müssen ein team beleber ob einsetzen und bam. bär du schon mal damage und du machst auch noch mal einen schaden verdammt nein ich bin nein als ob ich paralysiert bin erfahren nein ich kann angreifen als ob bitte okay machen trotzdem damage okay nice zweimal hintereinander das ist gut und ich bin wieder tot. Du, du, du, du, du, du, du, du. Kann ich ihn angreifen? Ist mein Ladungsstoß kaputt? Ah, nein, das ist nicht gut. Warum rennt er weg? Renn doch nicht weg. Was bist du denn für einer? Komm her! Trau dich! Komm zu mir! Sollen wir ihn retten? Ah, nein, sorry, Mann. Ich möchte nicht... Bam! Und zack! Aua, was soll denn das hier? Bam! Verdammt, habt ihr ist stärker als ich dachte. Oh, ich bin tot. <lacht> Bitte öffne das Inventar. <lacht> Bitte öffne das Inventar. Ich weiß gar nicht, wie viele Teambeleber ich noch habe, aber ich setze es jetzt trotzdem ein. Oh, Skoga lebt sogar. Yes. Bam. Nice, nice, nice, nice, nice. Greif an. Zack. Komm schon, wir müssen jetzt killen. Jetzt oder nie. Wo greife ich an? Ich treffe Pizza äh, Floor hoffentlich nicht. Ich muss immer so hart draufdrücken, schon will einfach nicht. Schlafzweig. Nice. Okay, er schläft. Bam. Oh, wie viel Damage. Oh, das war krass. Das war echt heftig. Angriff. Nice. Das ist heftig. Zack. Oh nein, er lebt wieder. Oh, und dieser Floor ist tot. Sie haben ihn umgebracht. Sie, Schweine. Das geht mir richtig auf den Strich, du. Komm her. Verdammt. Angriff. Bam! Oh, ich mach so wenig damit Pikachu. Ich muss trotzdem weiter angreifen, bis er stirbt. Warum stirbt er nicht? Nein, warum stirbst du nicht? Das ist ein Sterben! Mann. Das läuft schlechter, als ich erwartet habe. Und warum öffnet er manchmal einfach nicht? Vielleicht muss ich schnell drücken? Hm. Ich habe noch drei teambeleber orbs dann muss ich wieder Farmen gehen. Oh Gott, ob das für die Folge reicht? Mal schauen. Das geht mir aber gewaltig auf die Nerven, du. Habe ich noch Sinelbeeren. Ich habe keine Sinelbären, habe ich recht? Nein. Aber was ich habe, ist Georockbrocken und die weise ich erstmal zu. Und dann greife ich erstmal an mit Lahmzweig. Bam! So, langsam. Zack! Zack! Okay, da macht fast gar nichts. Ich greife an. Nein, ich verfehle! Warum? Oh Gott! Oh Gott, das ist schrecklich, was hier passiert. Oh nein! Was ist denn hier los? hab's mir ganz anders vorgestellt. Oh, natürlich ist wieder weg. Bäm. Warum macht Kyure nichts? Ach, kein AP mehr. Okay, Moment. Dann mache ich äh, Top elixier mit Pikachu auf Kyore. Und dann greift Kyore wieder an. Bäm, Eisstrahl, 22 Damage, da nochmal 10 Damage. Lichtschild, das ist mir sowas von egal. Ich greife dich an mit Elektroball. 30 Damage, ungefähr, und wir haben es geschafft, yes. Euer erbitterter Kampf hat Zapdos deutlich gezeigt, wie mutig Team Epic geworden ist. Du hast sehr ja Zugang zum Camp, legendäre Insel, und... Zapdos ist deinem Team beigetreten. Level 50. Damn. Das Talent AP-Heilkraft. Nice. Das ist doch cool. Hoho. -ho. Der Lillumbaum. Skogler. Macht nun auch mit. Ist das nicht nice? Doch, das ist mega nice. <lacht> Alright. Dam, da zwei Mini-Belieber-Samen, dienen die sich die, die, die sehr gerne. 160 Punkte. Wow, habt ihr gesehen, wie weit das ging? Oh, so schnell erreichen wir. Oh! Erkenntnis-Samen! Moment! Erkenntnis ist doch die Mega-Entwicklung im Spiel, oder? Moment, kann ich mich mega entwickeln damit? Schau wie viele, wie viele Punkte man hier bekommt. Okay, vorhin hat man viel mehr bekommen. Oh, oh, du, du. Ein Goldband können wir schon verkaufen. Zack. Oh, die Hälfte haben wir schon voll. Voll um den Silberrang. Okay, den save ticket kann ich benutzen. Sc Scanner-Stirnband weiß ich nicht, ob ich das will. Okay. Und das war's. Am nächsten Morgen. Ah, oh, wie ich da schlafe. Guten Morgen. <lacht> la, la, la, la, la, la. Guten Morgen, Mike! Guten Morgen, Pika! Wir kriegen Post, wie es scheint. Du, du, du. Ich möchte unbedingt Pikachu entwickeln, das regt mich so auf. Post! Ich finde nicht am Höhle. Okay. Können wir gerne an uns nehmen. So, wir besuchen mal ganz kurz Zapdos. Du, du, du, du, du, du, du, du. Wir haben nämlich hier die legendäre Insel bekommen. Ähm, ich werde Beschreibungen von den ganzen Inseln später vorlesen. Irgendwann am Ende des Let's Plays. Nicht wundern. Das ist die legendäre Insel. Und ich glaube, ihr wisst, welche noch fehlen. Und die beiden holen wir noch. Oh, guck mal, wie ich aussehe. Mein Spann ist voll cool. Zapdos! Zack! Nice! Ähm. Was haben wir eigentlich für Gummis noch? Sechs Regenbogengummis. Ja komm, gönn dir! Zack! KP plus 1, alright. Pikachu, kommen können dir auch. Du brauchst am meisten von uns allen. Zack, plus 3. Initiative plus 3, das freut mich natürlich sehr. Oh, neues nice Talent. Oh mein Gott, Pikachu, was geht bei dir denn? Wir haben momentan Gruppenschutz. Je mehr Mitschreiter sich in der Nähe eines Teammitglieds befindet, desto weniger Schaden nehmen alle Teammitglieder, wenn sie Ja, okay. Und Item Heilkraft erhöht bei allen Teammitgliedern die Wirkung von Items, die die KP heilen oder den Magen füllen. Äh? Beides kacke. Also für mich persönlich. Ich finde beides persönlich kacke. Aber müsste ich mich entscheiden, würde ich Gruppenschutz nehmen. Ja. Yep. Alright. Na dann. Level 50er Pokémon. Das könnte sehr nützlich sein. Sehr hilfreich. Du fenster Guten Morgen. Äh, ein frischer neuer Tag bricht an. Okay. Ich freue mich ja sehr darüber, dass alles so friedlich ist. Dass alles so friedlich ist, aber es ist auch nichts los in letzter Zeit. Irgendwie langweilig. Kann denn nicht irgendwer. Was? Kann denn nicht irgendwer was? Kann denn nicht mal wieder etwas Spannendes passieren? Ach, das kommt schon. Vertrau mir. Es wird noch was Spannendes passieren demnächst. Heute. Halt nur das, was heute passiert, ne? So, Kangama-Lager. Ähm. Ich würde sagen, ich mache hier mal ein paar Sachen. Und dann sehen wir uns gleich wieder auf dem Weg zu Lavadas.